Ja, guten Morgen, willkommen zu SP Online-Schulungen. Unser neues Seminarprogramm für alle, die ja, gerade im Homeoffice sind oder letztendlich auch sich Reisezeiten und Reisekosten sparen möchten. Online-Schulungen mit SP. Heute sind wir zusammen im Bereich Geldwäscheprävention. Unser Basisseminar für alle, die neu Verpflichtete sind im Bereich Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen.